Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Transport Inc. Wer den Schirm hier noch kennt, der hat die letzte Folge gesehen. Ähm ich nehme die Folge jetzt hier gleich im Anschluss an. Ich habe gerade einen Lauf. Von dem her geht es gleich los. Und damit heyo aus dem Schnitt. Ihr werdet im Laufe der Folge bemerken, dass das hier ein etwas anderer Schnittstil ist in... Vergleich zu den Folgen davor. Ich habe gedacht, ich versuche es mal etwas ruhiger, weniger hektisch wie die letzten Folgen. Ähm, ja, Ihr könnt euch die Folge gerne angucken und danach in den Kommentaren Bescheid geben, was ihr besser findet. Ich dachte mal, ich versuche es einmal und guck mal, was die Zuschauer sagen. Also, wir hören uns nachher nochmal. Viel Spaß beim Zusehen. Wir fangen jetzt mal in Großbritannien an und nicht wie immer in Frankreich. Das ist ja schon mal was Neues. 80.000 Economy Class. 20.000 erste Klasse und 70.000 Frachten Güter. Joa, ich denke mal, das kriege ich hin. Also, dann würde ich sagen, legen mal los. Das ist schon mal kein guter Start in die Runde. Äh, ja, grandios. Ich denke mal, wir werden ziemlich direkt auch expandieren müssen ins Ausland. Frankreich kostet 500.000, okay. Was kostet dazu? Ach ja, wir müssen ja erstmal die Lizenz für Züge kaufen. Die ist ja auch noch da. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal wieder mit Bus, Bus, Bus, Bus, Bus, Bus an. Weil ich den Fokus dieses Mal immer noch auf, erste, auf die zweite Klasse legen würde. Zack, zack. Und zack. Mal sehen. Den Leuten hier gefällt es gar nicht. Besserer Motor. Ich hab noch nirgendwo Güter bis jetzt was. Ne? Mm -hmm. Dann noch so ein ben Transporter. Oh, London, Liverpool. London, Liverpool. London, Liverpool. Äh, das waren jetzt normale, oder? Ja. Einfache Leute. gar nirgendwo die Nachfrage... Oh Gott. Das ist ja echt kein guter Start hier. Was sind denn die Leute hier in Großbritannien so... so exig exigent? Warum wollen die denn so viel? wir kriegen hier alles hin und her. 24 Leute, dann sehe ich so einen Boss. Yep. Ich sehe 29 Frachten, ich sehe einen Kleintransporter, mehr aber nicht, was aber auch nicht klappt, bevor es klappt müsste. Ja, vermutlich ein Euro weniger. Das müsste reichen. Äh, mit Belfast können wir nichts anfangen. Belfast kriegen wir nur hin, wenn wir äh, Flugzeuge haben. Edinburgh Dings. jetzt müssen wir mal ein bisschen warten. so, das hier klappt ja überhaupt nicht wegen der Geschwindigkeit und dem und dem Komfort. ich kann am Komfort ein ganz klein wenig was machen, aber jetzt nicht die Welt. das wird vermutlich nicht reichen. nein. dann dann. Wir haben nirgendwo. Bedarf. Für 36 Passagiere. Aber naja. Das ist zumindest besser als nichts. Äh, du super Bus. Äh, Alter, also fertig stellen. Top. Geschwindigkeit ist zwar am Arsch, aber... Gut, das klappt schon mal. Pussel wieder voll, ich wieder voll. Grandios. Dann mache ich Birmingham. Äh, wobei, aktuell noch nicht. Aktuell noch nicht hm. Birmingham kann man noch viel mehr Gütertransport machen. Äh, London. London Birmingham. Was haben wir bis jetzt? Wir haben überhaupt kein Güter her. Na gut, dann äh, wie viel? Achtzig. Äh, London, Birmingham. Wird er voll? Wird er nicht? Ist voll. Außer das hier, wo Nachfrage eigentlich da ist. Aber ich denke mal, ich brauche erstmal nicht mehr Haltbarkeit. Ich brauche einfach mehr Geld. Liverpool, Norwich. Dann haben wir 88 Zweite Klasse und 20 äh, Liverpool-Norwich Und das hier wird vermutlich nicht funktionieren, aber ich versuch's mal Okay Geht noch ein bisschen weiter auseinander Damit ich euch auseinanderhalten kann Uh, Komfort. Was kostet das Upgrade? Na gut. Dann müsst ihr aber auch ein bisschen mehr bleschen Also ein bisschen mehr muss sein. So und das war jetzt 3,8 irgendwas. 40,90. 40,250. Na gut. Vielleicht macht es doch einen größeren Unterschied äh, am Preis rumzuspielen. zu äh, spielen. Liverpool. Da sehe ich sowas und noch einen kleinen Transporter drauf. So, die Busfahrer sind unzufrieden. Ihr kriegt wieder eure 3,5. Das habe ich ja gesagt. So, was hat es hier mit dem mit der Tochtergesellschaft auf sich? Eine Tochtergesellschaft übernimmt ihre Aktivitäten in der gewählten Region. Das Erstellen von Routen, das Festlegen von Preisen und das Reparieren von... Das Reparieren von... Ah ja. Möchten Sie eine Tochtergesellschaft gründen für 500.000? Nee, dann möchte ich nicht. Okay. Hier ist hier mit Darlehen? Ich kann bis 350 aufnehmen. Und das, okay. Ich weiß nicht, ob ich das verwenden würde. Klingt für mich jetzt irgendwie nicht ganz so interessant. Dann blenden wir alles aus. Wie sieht's hier aus? Wir haben doch hier auf dieser Strecke diesen super schnellen Bus hier. Der hier mit etwas Komfort ausgestattet wurde. Oder? Ja. Ich würde mal gucken. Ob man den Bus auch ohne Upgrade nochmal vollkommt. Weil die Strecke lohnt sich. Aber ne, kriegt man nicht. Dann, äh. Höherer Komfort. So, genau. Der kommt da an. Und der nimmt es auch noch mit. Vermutlich, ja. Es wäre noch für eine dritte Strecke da, aber... Ich lasse es jetzt mal. So. Äh, sie Hall. Genau, wehe, du wirst jetzt nicht voll. Ach. Naja, Bauarbeiten, dafür kann ich ja nichts. Aber sonst sieht eigentlich gerade alles okay aus. Ich habe... Genug für meine Zuglizenz, aber das wäre mir jetzt noch ein bisschen zu schnell. Vor allem Zuglizenz äh, finde ich jetzt in dem Sinne auch nicht interessant, weil es geht jetzt wirklich darum, große Quantitäten zu befördern. Nicht unbedingt mehr Geld zu verdienen. Ähm, Züge sind halt interessant auf wirklich langen Strecken, denke ich zumindest. Äh, weil es doch was teurer ist. Naja. Und dadurch bringen sie halt auch weniger hin und her in einer gewissen Zeit. Auch wenn man deren äh, Platz quasi so gut wie verdoppeln kann. Aber naja. Na ja. So, die einzige Verbindung, die wir hier rüber haben, ist aber per Zug. Also entweder. Ja. Ich kaufe Luxemburg, damit kann man nicht falsch fahren. Guck mal, hier Lüttich, Brüssel haben wir Nachfrage. Perfekt. Haben wir auch was? Ja, haben wir. Haben wir, perfekt. Nehmen wir das auch noch mit. So, einmal Ditter, einmal Ditter und voll und voll, perfekt. Dann einmal. Einmal dicker. Einmal dicker. Alles gut bei euch? Ja, alles gut. Ich frage mich jetzt ähm, die Tochtergesellschaft. Dafür muss ich jetzt ein bisschen warten, eine halbe Million äh, Geld kriegen. So, Luxemburg-Lüttich, Luxemburg-Brüssel, alles. alles gut. Es ist alles hier äh, zu gebrauchen. Ich bin so ein Depp. wird voll. Ich frage mich jetzt bei der Tochtergesellschaft, äh, wird ja gesagt, in einem ausgewählten Gebiet ähm, ist das Gebiet ein Land, weil wenn ich sagen würde, hier Gebiet Luxemburg, das ist ja unnütz, sage ich mal, aber das, damit werde ich auf jeden Fall rumprobieren. Äh, uh, es sind Passagiere, die hier hin und her wollen. Hm. Lassen wir Passagiere hin und her. So ist Genau. Äh, uh, ja. Defektes Fahrzeug. Okay, Moment. Äh. Uh, Liverpool. Liverpool. Liverpool. Liverpool. Hall? Hall. Birmingham Birmingham Buh äh, Ja, ein Depot Dann stellen wir unseren Manager ein Du kriegst einmal ja die Fahrzeuge Außer jetzt nicht Wobei, äh, doch, doch, doch Du machst alles Standard, genau, du kümmerst dich ja darum, dass das Fahrzeug äh, ins Depot kommt, so, wenn ich mich jetzt gerade mal so vergleiche mit der KI, wir sind jetzt gar nicht so schlecht dabei aktuell, wir haben auf jeden Fall die Nase groß vorne, ähm, vermutlich haben sie jetzt, vermutlich machen sie jetzt deutlich langsamer als vorhin nicht gefühlt nee. also die Strecke haben wir die Strecke haben wir da habe ich auch glaube alles einmal drauf außer erste klasse das habe ich noch nicht drauf dann setze ich das mal noch drauf ich hoffe dass es klappt jo äh manager alle Fahrzeuge und du kriegst auch alle Fahrzeuge zu tun Dann würde ich auch gleich in Lüttich, ja Lüttich, ein Depot bauen. Einfach nur, damit es schon da ist. Wenn ich hier nachher nach Deutschland rübergehe, dann ist Lüttich eigentlich so ein ganz netter Punkt. Ich habe vorhin Luxemburg gehabt, aber etwas nördlicher ist, denke ich mal, auch nicht verkehrt. Ansonsten, glaube ich, habe ich, ich Lüttich-Brüssel habe ich selber noch nicht. Da kann auch noch so ein Mini-Transporter drauf. Und damit nochmal Grüße aus dem Schnitt hier zum zweiten Mal. Äh, ich habe natürlich während der Aufnahme nicht bedacht, dass ich dann jetzt hier einen Cut setzen würde. Von dem her verabschiede ich mich jetzt hier aus dem Schnitt äh, aus dieser Folge. Wie gesagt, gebt mir ein bisschen Feedback unten in den Kommentaren. Wie findet ihr jetzt diesen äh, Schnittstil? Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschööö.